Dieses Lied, es ist für dich Händler, der du bereitwillig Vier Scheiterholz gegeben hast Als mich einst die Kälte erfasst Du warst es, der mir Wärme gab Als der Spießer sich knausrig gab Alle dies wohl meinen schlugen im du die Tür vor der Nase mir zu. Das bisschen Holz in kalter Zeit wärmte den Leib ein wenig doch. In meiner Seele brennt es noch wie ein Feuer aus Muraport. Händler, wenn dir die Stunde schlecht, wenn dich der Tod nach oben trägt, höre dich zum Himmel gleich ins ewige Reich. Dieses Lied, es ist für dich, wird in die du bereitwillig vier Scheiben Brot gegeben hast, als mich einst der Hunger erfasst. Du warst es, die mir zu essen gab, als der Satte sich knauslig gab. Alle, die's wohl meinen, fanden es schön, mich am Hungertuch nagen zu sehen. Das bisschen Brot in kalter Zeit, wärmte den Leib ein wenig doch. In meiner Seele schmeckt es noch, wie ein Festmahl aus purer Freud. Wird ihn, wenn dir die Stunde schlecht, wenn nicht der Tod nach oben trägt, führe dich. Himmelgleich Himmel gleich, ins ewige Reich. Dieses Lied, es ist für dich, Ausländer, der du bereitwillig Freundlich mir zugelächelt hast, Als mich die Gendarmen gefasst. Du hieltest dich vom Jubel fern, als die besseren Damen und Herren alle dies wohl meinen lachten nur als man ins Gefängnis mich fuhr das bisschen Trost aus Freundlichkeit wärmte den Leib ein wenig doch in meiner Seele strahlt es noch wie Sonnenlicht aus purer Freund Ausländer wenn dir die Stunde schlecht wenn nicht der Tod. Zum Himmel gleich, in ewige gereicht.